Du, der Emil schaut halt ein bisschen trauriger aus. Du, das ist eine ganz eine traurige Geschichte. Er wollte eigentlich seine Verwandten im Chicago Zoo besuchen, aber der Präsident hat ihn nicht einmal ins Land reingelassen. Warum denn das? Der Emil ist ja komplett harmlos. Ja, der Präsident hat getwittert, er braucht in seinem Land nicht noch mehr Fägel, jetzt faul zum Fliegen sein. Musik Ist ja egal. Wo du hinschaust, sind momentan nur Verhaltensauffällig an der Macht. Und immer hast es, ich bin der Beste, ich kenne überall erstklassig aus, ich kann mich jetzt an nichts mehr erinnern. Und dann kommen so Aussagen daher, wie das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich. Wahrscheinlich ist er einfach nur ein enttäuscht, dass Corona trotz der Auerrettung nicht den Flieger nimmt. Ah, du redest jetzt von Kurz. Ich habe du redest immer von Trump. Ist ja ernst, oder? Hey, da gibt's es schon Unterschiede. Ah ja, welche? Ich bin Schutzmaskenproduzent. Wäre schon eine Geschichte, wenn wir da was finden würden, wie man den Umsatz heben kann. Da könnte ich eventuell helfen. Es gibt da so ein Virus, den deines momentan noch kein Kraut gewachsen. Und ich sag mal so: Es wäre schon gut, wenn es da Masken geben würde. Naja, der Trump hat zum Beispiel einen großen roten Knopf im Büro und das ist der größte und beste rote Knopf, den jemals ein Präsident gehabt hat. Und der Kurz? Er hat keinen roten Knopf. Du meinst also, der Kurz kann gar keinen Krieg auslösen? Ja, zum Beispiel. So wie der zündelt, war ich mir da aber nicht so sicher. Da wird es aber sicher eine öffentliche Ausschreibung geben. Ja, garantiert mir, dass sie dann zum Zug komme. Das machen wir gleich so. Und wenn es zu einer Ausschreibung kommen soll, dann gesteuert man das so, dass sie genau auf der Firma passt. Geht der zündelt ja nicht. Und solange die dann Verteidigungsministerin ist, wird das eh nichts mit einer schlagkräftigen Armee. Ja, die braucht er eh nicht. Sonst wäre da schon längst Kohle von ganz allein in Richtung Verteidigungsministerium geflossen. Geh, bitte. Was kann ich für meine Masken verlagern? Was du willst, wir leben schließlich in der freien Marktwirtschaft, in der der Markt alles regelt. Hofer! Wohin fließen denn die Millionen sofort? Nicht zu so den KMUs und EPUs, nicht zu so den Arbeitslosen, nicht zu so den in Corona-Zeiten beklatschten und schlecht bezahlten systemrelevanten Pflegerinnen, Krankenschwestern und Verkäuferinnen, sondern ins PR-Budget vom Herrn Kurz. Ja, der muss halt auch drauf schauen, dass er eine gute Figur macht im Slimfit anzug. Aber Blödsinn, der bereitet sich PR-technisch bereits auf die zweite Welle vor. Verstehst du, zuerst macht er auf sehr subtile Art und Weise Angst und dann kommt er als Retter in der Not auf seinem weißen Schimmel angeritten und alle schauen wieder seine Pressekonferenzen und oh Wunder, plötzlich stimmt's dann mit den Umfragewerten auch wieder bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass er sich von Putin überreden lässt, sie mit Sputnik 5 impfen zu lassen. Toi, toi, toi!